Kapitel 4 Der Tod Kraftlos und benommen kommt der Baron zu sich. Um seinen Kopf herum spürt er immer noch das Kratzen und Jucken der Fäden, die sich in seine Haut geschnitten haben. Vor seinen Augen erkennt er lediglich düstere Muster, denen bislang kein klarer Gegenstand zuzuordnen ist. Wo seid ihr? ächzt er unverständlich heraus. Als hätte er Schorf in seiner Kehle. Mit aufsteigender Panik versucht er, Atem zu fassen. Doch je länger er es versucht, desto mehr wird ihm klar, dass ihm kein Mangel an Sauerstoff droht. Ihr, Werter von Leer, seid nicht mehr in der Nähe der Person, die euch das Leben genommen hat. Flüstert eine Stimme im Kopf des Barons. So laut als käme sie von einer echten Person. In der Stimme liegt ein Echo, ein langanhaltender Hall, den er nicht genau bestimmen kann. Verwirrt versucht er aufzustehen und sich zu orientieren, doch vergebens, obwohl er mittlerweile braune Farbe erkennen kann, wie im Innenraum eines großen Baumes, die Wände scheinen nur Rinde zu sein, doch der Raum ist klein und das Licht rührt nur von Kerzen her, die in edlen, schwarzen Haltern in der Wand stecken. Die Form der kleinen Behausung ist ungleichmäßig. Einige Ecken sind komplett in der Dunkelheit verhüllt, so dass man sich kaum ein Bild machen kann. »Wer redet dort? Zeigt euch!« fordert forderte verzweifelte Baron auf und erhebt sich vom rauen Untergrund. »Ihr seid zu hochmütig und eure Titel sind hier ohne Bedeutung.« zischt die mysteriöse Stimme hervor, woraufhin sich der Greis umso panischer umsieht. An einem Ende des dunklen, abgeschlossenen Raumes erkennt er die Umrisse eines Tores, welche aus demselben rindenähnlichen Material besteht wie auch die Wände. Direkt auf der anderen Seite befindet sich ein großer, länglicher Schreibtisch in Anthrazit. Darauf liegen meterhohe Berge an Dokumenten in Seiten aus Papyrus, in der Mitte ein Füllfederhalter mit entsprechendem Schriftutensil. Hinter dem Schreibtisch allerdings steht ein prächtiger Sitz aus einem Material, das die Erscheinung von geschmolzenem Holz besitzt. Auf diesem Thron sitzt eine unerkennbare Gestalt, umhüllt in einem straffen, pechschwarzen Mantel mit Kapuze. An den Öffnungen von Gesicht und Händen sind jedoch keine Körperteile zu sehen sondern es quillt ein dunkelgrauer Dampf hervor, wie ein gasförmiger Schatten. Das Wesen schreibt mit dünnen, langen, spitzen Fingern, die einen tiefschwarzen Ton besitzen und vom Dampf unhüllt werden, genau wie die Schreibfehler. Willkommen! ertönt wieder die flüsternde Stimme im Kopf des Barons, der schnell die Erkenntnis fasst, dass sie von dem Schatten stammt. Ihr habt als einer der wenigen Menschen die Ehre, mich kennenzulernen. Gestatten der Tod. Abrupt beruhigt sich der Alte und nimmt einen aufrechten Stand ein. Tatsächlich? Seid ihr es? Ich kann mich noch bewegen, bin noch in der Lage zu reden. Mir scheint es mehr, dass ich lebendig bin als verstorben. »Wundert mich nicht! Der Herr vor eurer Ankunft hat ähnliche Reaktionen gezeigt. Ihr seid gestorben, wurdet umgebracht. Anschließend seid ihr ohne mich ohnmächtig durch die Pforte hinter euch gestürzt«, erklärt der Schem in beibehaltenem Flüsterton. »Soweit ist es nicht ungewöhnlich, dass man sich nicht an sein eigenes Ableben erinnert.« man schätzt, dass man es überlebt hat. Es fällt schwer, zu realisieren, dass man tot ist. Der Herr vor meiner Ankunft? Von wem redet ihr? Fragt der Baron skeptisch, woraufhin die Flüsterstimme freudig antwortet. Oh, dieser Mann ist euch wohl bekannt? Er verstarb vor euch. So ist es verkünde ich ausdruckslos und trete aus einem der dunklen Abschnitte des Raumes hervor. Lange Zeit ist vergangen, Baron. Verwundert starrt mich mein früherer Nemesis an, als würde er den Glauben an seinen Verstand verlieren. Unsicher fragt er nach. Ihr? Ihr könnt nicht hier sein. Nein, ihr solltet tot sein. Sie sollte euch umgebracht haben. Der Schemen hinter dem Tisch seufzt und erhebt sich von seinem Sitz. So ist es auch passiert. Mein werter Gast, er ist genauso tot, wie ihr seid. Der Mann, den ihr umzubringen beabsichtigt habt, ist verstorben. Und nun, da ihr ebenfalls euer Leben verloren habt, trefft ihr euch wieder. Kein sinn viele menschen sterben tagtäglich wieso bin ich dazu verflucht ausgerechnet ihn wiederzusehen stößt der alte greis empört hervor und bewahrt abstand zu mir der schatten bewegt sich nach vorne sein schwereloser körper gleitet direkt durch den schreibtisch hindurch mit seinen stachelfingern zeigt er repräsentativ auf mich der Grund, weshalb ihr euch hier begegnet, ist einfach, weil ihr von derselben Person ermordet worden seid. Wer umgebracht wird, findet sich immer an einem Ort mit genau den Menschen wieder, die ebenfalls Opfer desselben Mannes oder derselben Frau geworden sind. Ihr konntet die Schuld nicht begleichen stellte ich den betrüger vor mir euch war klar dass mein dienst vor euer adelshaus unbezahlbar gewesen ist ihr wusstet euer rang würde bröckeln wenn das herauskommt also batet ihr mich die marionette zu befreien in dem wissen dass sie sich ihrer selbstjustiz hingibt und mir das leben nimmt mein dorf ich bin nicht dort ich muss wieder zurückkehren ich verschwende hier zu viel zeit schwafelt der Greis in aufkommender Ekstase, doch der Shaman fährt in entspannter Stimmlage fort. Wie soll ich euch das erklären? Vorerst, es gibt hier keine Zeit, während auf der Erde die Minuten und Sekunden im Takt voranschreiten, gibt es hier kein derartiges System. Andernfalls wäre es auch unmöglich, mit den Verstorbenen hinterherzukommen. Binnen etwa einer Minute auf euch bekannten Welt sterben ungefähr neun Dutzend Menschen, in jeder Sekunde also fast zwei. Dies gilt nur für den Durchschnitt. Je nach Katastrophe steigen oder sinken die Verstorbenen. Für einen toten Menschen benötige ich in eurer Zeit allerdings mehrere Stunden. Ich notiere die Zeitpunkte, lese die Biografie. Tatsächlich muss ich in einem Augenblick den Raum eures Kosmoses betreten, um die Seelen in die Zwischenwelt zu tragen. So, wie ich es mit euch tat. Mir waren die Umstände bereits vorher bekannt. Doch ich sehe den Baron an, wie er Schwierigkeiten damit hat, dies zu verstehen. Mühsam halte ich mich davon ab, ihn erfüllt anzufallen, dafür, dass er meinen Tod zur Verantwortung trägt. Es war ein Fehler, ihm zu vertrauen. Es war ein Fehler, die Marionette zu befreien. Der Schemen redet weiter. Ungeachtet dessen habt ihr jedoch keine Sorge, an eure Pflichten zu tragen. Ihr seid nach wie vor verstorben. Ihr werdet nicht mehr in eure Welt zurück können. Es ist vorbei. Ab diesem Moment. Uneinsichtig dreht sich der Geist um und tritt zum Umriss der Tür, beginnt auf die Wand einzuschlagen. Kopfschüttelnd nehme ich dem Tod die Erklärung. Ihr müsst es nicht versuchen, dahinter befindet sich nichts. Selbst wenn, ihr würdet nicht mehr entkommen können. Dankbar nickt mir der Schatten zu und führt das Gespräch dann selber fort. Von Lea, ich bitte euch, nehmt Platz. Der Boden beginnt zu pulsieren, doch es ist keine Bewegung zu spüren. Schwerelose Schatten quellen aus dem Untergrund vor dem Schreibtisch hervor und nehmen die Form von zwei Sesseln an, etwas kleiner als der Sitz des Todes, der wieder zurückgleitet. Ich setze mich ruhig hin und schaue auf den Boden. Immerhin befinde ich mich schon mehrere Jahre an diesem Ort. Jahre da sind zwischen meinem und seinem Tod womöglich nur wenige Stunden vergangen. Immerzu habe ich den Schemen betrachtet, wie er Dokumente schrieb, anschließend durch die Pforte schritt und mit einem ohnmächtigen Körper wiederkehrte. Nie ist jemand aufgewacht, er schrieb weiterhin und nahm eben jenen Körper wieder mit sich durch die Pforte ich weiß nicht, wo er sie anschließend hinbrachte. Er erklärt mir, dass man den Ort mit Himmel und Hölle vergleichen könnte, nur dass dies nicht in Gut und Böse aufgeteilt sei. Sterben ein grausamer und ein Herzensguter Mensch aufgrund desselben Mörders, kommen sie trotzdem an einen eigenen Ort und deshalb werde ich irgendwann die Ewigkeit mit dem Baron teilen müssen. Entmutigt sitzt er sich neben mich und wir beide schauen erwartungsvoll den Tod an. Der armselige Kreis traut sich zu fragen: Weshalb sind wir nun hier? Keine Antwort. In seinen Schriften vertieft fährt der Schatten mit den Schreiben fort und nickt nur verständlich. Sekunden verstreichen, dann Stunden. Doch die Zeit, in der wir beide denken, gibt es für den Tod nicht. In seiner Welt lässt er uns nur einen Augenblick warten. Mir kommen es mittlerweile sogar wie bloße Momente vor. Doch der Baron wird ungeduldig. Sein Kopf läuft rot an. Er starrt auf den Schem mit hasserfülltem Blick. Es ist eindrucksvoll, wie gewissenlos er über mich hinwegsieht. Ich erinnere mich an die zahlreichen Gespräche, die ich mit dem Wesen geführt habe, wobei es ist vielmehr nur eine Konversation gewesen, da die Antworten bei Zeiten Tage andauerten. Zu meinem Erstaunen stellte ich schnell fest, dass ihm das Reden Freude bereitete, zumal der Schatten selten die Gelegenheit bekam, sich zu unterhalten. Man könnte meinen Aufenthalt hier als Studium über das Ableben werten. Er hat mir alles Erdenkliche, Wissenswerte erklärt. Unsagbar eindrucksvoll ist es, wie gering das Wesen diejenigen Personen schätzt, mit denen es sich in seiner Existenz auseinandersetzt. Seine Worte schwirren mir seither immer noch im Kopf. Wisst ihr, es macht nicht den geringsten Unterschied, wie ihr euch im Leben verhalten habt. Ihr Ihr könnt ein abscheuliches Verhalten an den Tag gelegt haben, wie auch eine ehrenvolle und wohltuende Haltung. Es interessiert mich nicht. Das Einzige, was die Menschen wirklich als Rasse gemeinsam halt, ist das Ableben. Erst ab dann wird es wichtig, Selbstmörder durch den Sturz kommen in eine Welt für sich. Wie die Opfer einer bestimmten Krankheit ihren eigenen Ort erhalten. An sich wird es immer nach der Todesursache aufgeteilt. Abgesehen von eben jenen Ausnahmen, wenn ein anderer Mensch für ein Ableben verantwortlich ist. Euch zeichnet, äh, nochmal, euch zeichnet dies als gesamte Rasse aus, das ist klar, doch wird danach unterschieden. Derjenige, der durch die Klinge stirbt, allerdings durch eigene Hand, wird mit jenen zusammengesetzt, die ebenfalls durch die Klinge aus eigener Hand verstarben. Sollte ein anderer Mensch dafür verantwortlich sein, so wird nach der Identität unterschieden. Nicht nur solche Erklärungen offenbarte er mir. Nein, nachdem ich verstarb auf meinem Gut, erschien es mir, als würde ich klarer denken können, nicht mehr so vernebelt, so visiert auf das Blut von toten Bestien. Die Marionette sah es, Sie sah mich an und wusste, dass ich nicht mehr dieselbe Person war. Baron von Leer! Zicht der Tod seinem Gast direkt an. Wie ihr garantiert wisst, kommt ihr aus einem Dorf, welches sich von den üblichen Lebensweisen gelöst hat, im hohen Maße. Wesen wandern auf den Straßen, die viel mehr Bewohner von Albträumen sind als reale Geschöpfe. Mir steht keine Kritik zu, dies werdet ihr auch keineswegs von mir hören. Doch fällt eine Eskapade mit eurem Schlechter in einen Bereich, der es mir erschwert, eine Zuweisung auszufügen. Skeptisch blicke ich vom Schemen zum Baron und umgekehrt schweiß über Rendin. In diesem Ort, ohne Temperatur, erdrückt ihn plötzlich eine entsetzliche Hitze. Was hat dieser Mann in seinem Leben getan? Ihr legt einen hohen Wert auf Etikette nicht. Entschuldigt mich bitte, Gentleman. Verabschiedet sich das schwarze Wesen und tritt durch die Pforte zurück in die Welt des Lebens. Mich übereilt das Verlangen, den alten Geist auf seine Vergangenheit anzusprechen, doch wird diese nicht mehr länger einen Unterschied für mich machen? Womöglich ist es besser, die Augen im notwendigen Moment zu verschließen. Bestien wandern durch diese Welt, so viele, wie man sie nicht zählen kann. Wo werden sie noch auftauchen? Ich weiß es nicht. Ich weigere mich, mich damit abzufinden. Jäger sind es, die gebraucht werden. Jäger, die sich nicht vom Tod einschüchtern lassen. Menschen mit klaren Verstand, die die Straßen von jedweden Monstern befreien. Ja, ich werde der erste Jäger auf dem Pfad sein, der sich nicht in den Albtraum begibt und stattdessen den Traum des Jägers wahr werden lässt. Ich muss aus dieser Zwischenwelt entfliehen. Ich muss Maria wieder begegnen.